Los, Reifen Niveau 2 und jetzt hier: Das ist ein Video über die wichtige Punkte einer Funktion, diesmal ohne Diagramme, sondern direkt von der Funktion abzulesen. Berechnen Sie die Lösungen Nullstellen von diesen Funktionen hier. So, ja, gut. Was bedeutet Nullstelle, dass die Funktion, also g von x hier 0 ist? Also wir schreiben null ist gleich so viel wie die Funktion. Dann kann man sofort x herausfinden und das ist die Stelle. Also wie viel x ist der Wert von x nennt man Stelle. Also x ist in diesem Fall 3 halber gleich ist hier. Wenn f von x gleich 0 ist, also wenn 0 hier ist, also dann bedeutet x muss 0 sein. In diesem Fall hier, wenn q von x 0 ist, ja, das hier, dann muss man die sogenannte Diskriminante berechnen. Das kann man im entsprechenden Video über quadratische Gleichungen sehen. Diskriminante hier, in diesem Fall bei dieser Funktion hier, das ist c, das ist a, a ist negativ und c positiv. Das bedeutet, wir haben eindeutig eine positive. Diskriminante, also wir haben zwei Lösungen, die sind plus oder minus von dieser Zahl, das ist 4 oder minus 4, das Ergebnis. Beim Q, äh, na was, bei, das war Q, jetzt gehen wir beim P, äh, Gleichung B, da ist A negativ, C negativ, kann man auch hier sehen, das Ergebnis der Diskriminante, also B Quadrat minus 4ac, das ist halt negativ, wir haben also keine Lösung, bitte entsprechendes Video über Quadratische Gleichung sehen. Und dann bei dieser letzten Funktion hier, ja, b also minus 1 minus 4 mal 0,25 mal 1, das ist halt 0, also wir haben genau eine Lösung und mit der entsprechenden Formel b quadratische Gleichungen kann man sofort die Lösung berechnen. Hier wichtig, um die Lösungen oder halt die Nullstellen, das sind zwei verschiedene Namen für die gleiche Sachen, eine Funktion zu finden muss man einfach die Funktion gleich 0 setzen. Also das ist die Funktion, da setzt man anstatt, das Symbol, äh, anstatt des Symbols vor die Funktion 0 wie hier oder 0 wie hier oder und so weiter und so fort. Und da kann man halt die Funktion berechnen. Dann ist der Y-Achsenabschnitt jede Funktion äh, gefragt und es geht wirklich sehr leicht. Alle, wenn X gleich 0 ist und das bedeutet Y-Achsenabschnitt, da wird die Achsen, Y-Achse geschnitten und das ist genau da, wo X gleich 0 ist. Und wenn hier X gleich 0 gesetzt wird, dann fallen alle Terme, die X drin haben, aus. 2, das wird 0 sein, also das bedeutet, haben wir jetzt minus 3, das wird auch hier 0 sein, das bedeutet, der Abschnitt ist auch 0, in diesem Fall wird das hier 0 sein, es bleibt also 0,64, in diesem Fall hier wird was Null sein, das 0 sein, es bleibt also minus 1 für den y-Achsenabschnitt und hier in diesem Fall wird das und das 0 sein, es bleibt also plus 1 für den y-Achsenabschnitt. Finden Sie ob der Punkt. 2-5 minus 5 zu irgendeiner von diesen Funktionen gehört. Was tut man in diesem Fall? Man setzt in jede Funktion für x2, also zum Beispiel jetzt hier g von 2 ist 2 mal 2-3 minus 3 ist 1. Und das bedeutet, dieser Punkt 2-5 minus 5, gehört nicht zu dieser Funktion. Und so weiter und so fort. Das kann man in jede Funktion machen, wie es hier gezeigt wird. f von 2, da wird anstatt x2 geschrieben. Und das Ergebnis ist wieder nicht 5, hier wird anstatt x wieder 2 äh, gesetzt, das ist minus 5 und das ist auch äh, das Gefragte, das ist doch richtig. Nein, das ist nicht minus 5, das Ergebnis stimmt nicht. Und deshalb ist das die Antwort richtig, richtig, nein. Also das Ergebnis hier, wenn man die Rechnung macht, ist nicht minus 5, das werde ich danach korrigieren. Hier bei dieser Funktion, wenn x2 ist wie hier geschrieben also das minus 2 hoch 2 also minus 4 minus 1 das ist tatsächlich minus 5 also dieser punkt, äh, punkt gehört tatsächlich zu dieser funktion und wenn man das hier auch ausprobiert bekommt man doch nicht äh, minus 5 und daher ist das ergebnis auch gehört nicht zur, äh, zur funktion das werde ich dann korrigieren das ist keine sache jetzt und dann jetzt hier äh, lesen Sie die Steigung der beiden Geraden. Geraden sind die beiden Funktionen. Steigung ist, was vor dem x steht. Das ist hier 2, also was mit dem x multipliziert wird, genau gesagt. Und das ist hier 2. Das ist die Steigung von dieser linearen Funktion und von dieser ist minus 7 Drittel. Und berechnen Sie die Lösungen der folgenden Gleichungssysteme. Was muss man in diesem Fall tun? G und F. Das bedeutet, und die Lösungen des Gleichungssystems zu finden, muss man g gleich f setzen. Also das muss gleich mit dem sein. Um p und q zu berechnen, also das Gleichungssystem, dann muss man das q und das p gleichsetzen und schauen, ob es eine Lösung gibt. Entsprechend auch für p und g, also für diese Funktion und diese. Die muss man gleichsetzen. Das haben wir hier eben gemacht. Und in diesem Fall, jetzt hier, findet man für den x einen Wert. Aber da ist man noch nicht fertig. Man muss auch den Wert von y finden. Und das ist in diesem Fall 21 21.13. Wir haben also einen Punkt 9.13 21 21.13. Und das ist die Antwort. Das ist die Lösung dieses Gleichungssystems, das aus g von x und f von x besteht. Man kann auch die beiden als geraden in ein äh, Koordinatensystem darstellen. Und dann kann man sofort äh, den Punkt sehen, wo äh, sie einander treffen. Aber dafür kann man eindeutig das vorherige Video über Punkte in einer Funktion sehen, das mit Diagrammen zu tun hat. Und wenn man jetzt Q mal X und P mal X gleichsetzt, dann ist das Ergebnis äh, der Diskriminante halt kleiner als 0. Also es gibt in diesem Fall keine gemeinsame Lösung für diese beiden Funktionen und in diesem Fall bekommen wir halt zwei Lösungen die sind hier die, wurden man, die haben wir schon hier berechnet ja also was haben wir hier gemacht p von x ist gleich g von x ich habe jetzt hier doch g von x als erstes geschrieben und p von x als zweites spielt keine Rolle und dann habe ich alles auf die linke Seite gebracht und dann haben wir x Quadrat plus 2x minus 2 ist gleich 0 das ist eine quadratische Gleichung also es muss 0 auf der rechten seite stehen ja, und all der rest auf der äh, linken und dadurch kann man dann auch die quadratische Gle äh, gleichung lösen so wie es im entsprechenden video steht gut danke sehr